Hallo, mein Name ist Mariela Georg, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Mutter eines dreijährigen Kindes und ich bin die Autorin und Illustratorin von diesem kleinen Buch. Es ist Platz für mich da. Als mein Kind geboren wurde, hat sich mein Leben verändert und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich schon, boah, ich möchte irgendwas machen, um das Leben von diesem Kind zu zelebrieren und ich hatte schon sehr früh die Vorstellung, dass ich ein Kind, äh, ein Buch in Hommage an mein eigenes Kind ähm, mache und ich hatte aber jahrelang ehrlich gesagt keine konkrete Idee, was in diesem Buch ähm, dargestellt werden soll oder welche Geschichte ich erzählen möchte. Und, ähm, ja, letztendlich kam ich auf die Idee, mich erstmal von den Erwachsenen inspirieren zu lassen, um dann zu überlegen, was den Kindern gut gefallen könnte. Und in meiner Arbeit mit Menschen, die unter viel Stress sind und die viele Selbstzweifel haben aufgrund von Diskriminierung und Rassismus und Sexismus und so weiter, habe ich gemerkt, hm, das, was eigentlich bei den Erwachsenen so sich negativ im Kopf abspielt, sind die sogenannten Glaubenssätze oder negative Gedanken, die oft auch gegen sich selbst gerichtet sind. Und dann habe ich gemerkt in der Biografiearbeit mit den Erwachsenen, dass diese Gedanken schon in der frühen Kindheit zementiert werden und verstärkt werden. Und deswegen dachte ich, ach, das ist doch der perfekte Aufhänger für ein Buch und zwar an diesen Glaubenssätzen anzusetzen und statt Glaubenssätze eben Affirmationen, positive, an sich selbst gerichtete Botschaften ähm, ja, aufzunehmen, aufzugreifen, die ich hier für dieses Buch zusammengefasst habe. Unter anderem eben die Botschaft, es ist, es ist Platz für mich da und das ist wirklich woran ich glaube, dass es für jedes Kind auf dieser Erde einen Platz gibt. Und manchmal gibt uns die Gesellschaft ja den Impuls oder die, das Gefühl, dass wir nicht dazugehören, dass es keinen Platz für uns gibt. Und ich möchte meinem Kind ganz früh schon vermitteln, doch für dich gibt es einen Platz in dieser Gesellschaft. Und vielleicht musst du dir diesen Platz erkämpfen, aber diesen Platz gibt es für dich. Es ist Platz für dich da. Dieses Buch, was du hier in meiner Hand siehst, ist nur eine Druckprobe. Das heißt, das Buch an sich gibt es noch nicht und es soll erst im Februar in einer Druckerei hier in Deutschland, in Sachsen, ausgedruckt werden. Mit dem Erwerb von einem Buch hier im Vorverkauf über diese Startnext-Kampagne kannst du mich darin unterstützen, die Mittel zu sammeln, um teilweise die Druckkosten für dieses Buchprojekt zu decken. Und das bedeutet für dich, das ist keine Spende, sondern du erwirbst hier im Vorverkauf ein Buch und sobald ich die Summe erreicht habe, die ich gerne erreichen möchte mit dieser Kampagne, kann ich einen Teil der Druckkosten finanzieren und das Buch im Februar drucken lassen. Dann bekommst du auch dein Buch sofort zugesendet oder unter den Dankeschöns wirst du auch sehen, es ist auch möglich, ein Plakat zu erwerben oder mich zum Beispiel persönlich zu einer Lesung einzuladen beziehungsweise zu einer Online-Lesung. Indem du mich also unterstützt, ähm, ja, wird dieses Projekt, dieses Buchprojekt gedruckt und ähm, das funktioniert hier übrigens bei Startnext nach dem alles oder nichts prinzip Also wenn ich die Summe nicht erreiche, dann kriegst du dein Geld auch zurück und ich kriege auch gar kein Geld ausgezahlt. Das heißt <lacht> Ihr könnt hier die Werbeltrommeln schlagen und eure Freundinnen und Bekannten und eure Kitas und Grundschulen Bescheid sagen. Und je mehr Leute dieses Buch erwerben, desto besser und desto wahrscheinlicher ist es, dass ich dieses Projekt realisieren kann. Ich freue mich sehr, wenn du mein Projekt unterstützt. Vielen Dank.